Laut Beschluss der EZB soll der Markt Liquidität in Höhe von 100 Millionen Euro über eine befristete Transaktion in Form des Zinstenders zugeführt werden. Drei Geschäftsbanken, Bank 1 bis Bank 3, geben bei ihren nationalen Zentralbanken folgende Gebote ab. Siehe dazu die, Tab die Daten aus der Tabelle unten. Wie unschwer zu erkennen ist, beträgt die Summe aller Gebote der Geschäftsbanken insgesamt 150 Millionen Euro und überschreitet somit deutlich die von der EZB beabsichtigte gesamte Liquiditätszufuhr in Höhe von lediglich 100 Millionen Euro. Die Zuteilungsbeträge der Kredite für die einzelnen Geschäftsbanken erfolgt nun in absteigender Reihenfolge nach dem individuellen Bietungssatz der Banken. Das heißt, zu 3,15 werden insgesamt 0 Millionen Euro zugeteilt. Keine Bank bietet für diesen Prozentsatz. Zu 3,10 werden insgesamt 10 Millionen Euro zugeteilt. 5 Millionen an Bank 2 und 5 Millionen an Bank 3. Zu 3,09 Prozent werden insgesamt 10 Millionen Euro zugeteilt, 5 Millionen an Bank 2 und 5 Millionen an Bank 3. Zu 3,08% werden insgesamt 10 Millionen Euro zugeteilt, 5 Millionen an Bank 2 und 5 Millionen an Bank 3. Zu 3,07% werden insgesamt 20 Millionen Euro zugeteilt, 5 Millionen an Bank 1, jeweils 10 Millionen an Bank 2 und Bank 3. Zu 3,06% werden insgesamt 30 Millionen Euro zugeteilt, 5 Millionen an Bank 1, 10 Millionen an Bank 2 sowie 15 Millionen an Bank 3. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 80 Millionen Euro an die drei Geschäftsbanken zugeteilt. Es wurden alle Gebote bis zu diesem Punkt voll zugeteilt. Noch nicht zugeteilt sind somit nur noch 20 Millionen, also 100 Millionen minus die bereits zugeteilten 80 Millionen Euro. Die Summe der Gebote zu 3,05% ist mit 40 Millionen Euro jedoch größer als die noch übrigen, das heißt noch nicht zugeteilten 20 Millionen Euro. Es erfolgt bei diesem Prozentsatz somit nur noch eine teilweise Zuteilung der Kredite an die drei Geschäftsbanken. Der Prozentsatz 3,05% wird daher als marginaler Zinssatz bezeichnet. Für alle Gebote, die für Zinssätze unterhalb des marginalen Zinssatzes abgegeben wurden, erfolgt keine Zuteilung. Die Zuteilung der Kreditbeträge beim marginalen Zinssatz erfolgt nach folgendem Muster. Die EZB ermittelt den marginalen Zinssatz von 3,05%. Die EZB will 100 Millionen Euro zuteilen, 80 Millionen Euro werden bereits voll zugeteilt. Beim marginalen Zinssatz werden insgesamt 40 Millionen geboten. Es lässt sich analog zum Mengentender folgende Dreisatz aufstellen. 40 Gebote gleich 100 Zuteilung gleich 20 Gebote gleich x Die Auflösung des Dreisatzes nach x ergibt eine Zuteilungsquote, auch als Repartierungsquote bezeichnet, von x gleich 50 Zur Berechnung der zu entrichtenden Zinszahlungen stehen nun nachfolgend zwei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung a) das holländische Verfahren. Beim holländischen Verfahren erhält die Bank 1 insgesamt 15 Millionen Euro zum marginalen Zinssatz zugeteilt, also zu 3,05%. Die individuellen Bietungssätze der Bank 1 sind beim holländischen Verfahren somit irrelevant. B. Das amerikanische Verfahren. Beim amerikanischen Verfahren erhält die Bank 1 ihre Kredite zum individuellen Bietungssatz, das heißt 5 Millionen Euro zu 3,07%, weitere 5 Millionen Euro zu 3,06% und weitere 5 Millionen Euro zu 3,05%. Die Zinsbelastung ist somit beim amerikanischen Verfahren in der Regel höher als beim holländischen Verfahren. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Liquiditätszufuhr bei Offenmarktgeschäften mittels Zinstender anhand eines Beispiels ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.